also und jetzt hier Rotationskörper in diesem Video werden wir so sehen wie man das Volumen eines Körpers berechnen kann wenn dieser Körper durch der Drehung eine Kurve um die x-Achse hier äh, entsteht ja? so nehmen wir als Beispiel die Cosinusfunktion da ist sie hier abgebildet genau den Teil zwischen minus 9, 0,9 und 0,9. Den Teil haben wir genommen. Im zweiten Bild ist die Ebene, jetzt hier diese Ebene, die man hier so sofort auf dem flachen Bildschirm sieht, das haben wir so ein bisschen gedreht im Raum, diese Ebene steht jetzt hier so da. Und wir haben diese Kurve und wir lassen sie um die x-Achse, also um diese Achse drehen, ja, im Raum jetzt hier. Ja. Und dadurch entsteht dieser Körper. Also da ist die Kurve, Moment jetzt noch einmal, da sieht sie am Anfang und sie dreht sich diese ganze Kurve, also im Raum sozusagen, ja, und dadurch entsteht dieser Körper, gut, äh, und stellen wir uns vor, wir nehmen jetzt hier einen kleinen Teil auf der x-Achse, ganz kleinen Teil, und wir lassen dieses Rechteck einfach so um die x-Achse drehen im Raum, also das dreht sich zu uns so herum, so ja, um die x-Achse. Ja? Und dadurch entsteht hier ein Zylinder. Da sehen wir den Körper, der hier oben so äh, gemacht wird, ja, diesen Körper. Dann sehen wir jetzt hier bei der Entstehung, ja. Und aber wir haben jetzt hier nur diesen Teil so genommen auf der x-Achse und dadurch entsteht ein Zylinder. Hm? Wenn wir jetzt diesen Teil der x-Achse noch kleiner nehmen, dann haben wir einen kleineren Zylinder. Da haben wir, hier haben wir größere Zylinder, noch kleinere. Hier haben wir große Zylinder, jetzt die große Zylinder nein doch nicht <lacht> verloren da sind die große Zylinder okay also hier ist das Delta X etwas groß und das ist schon eine gute Annäherung des Volumens des Körpers durch die Summe von alle dieser Zylinder wenn wir aber die Zylinder noch kleiner machen also das Delta X die höhere Zylinder das Delta X noch kleiner machen da ist die Annäherung noch besser. Und je kleiner dieses Delta X, desto besser die Annäherung des Körpers. Ja? Also für verschwindendes Delta X, und das nennt man dann Differential von X, DX, haben wir genau den Körper. Hm? Also dieser Prozess ist jetzt hier so gezeigt. Für ein Zylinder, was haben wir jetzt hier? Wir haben das Volumen eines Zylinders. Das Volumen eines Zylinders ist Basis mal Höhe. Die Basis ist ein Kreis hier. Bei diesem Kreis, wie entsteht dieser Kreis? Da ist die Ebene, die wir am Anfang so gesehen haben. Und das ist der Abstand von X-Achse bis zur Kurve. Das hier. Dieser Abstand ist aber Kurs von X, also die Funktion selber. Also der Wert der Funktion an diesem Punkt. Das bedeutet jetzt hier, diese Fläche hier unten von diesem Zylinder ist äh, der Wert, also wir nehmen die, äh, die Formel für die Fläche eines Kreises, der Radius von diesem Kreis, also diese Abstand hier, der Radius von diesem Kreis hier, das ist der Wert der Funktion an dieser Stelle. Hm? Das haben wir jetzt hier benutzt. Das ist der Radius. Die Fläche der Basis vom Zylinder. Die Fläche der Basis halt. Das stelle ich jetzt hier wieder. Das ist Pi mal den Radius zum Quadrat. Das müssen wir mit der Höhe immer multiplizieren vor einem Zylinder. Mal die Höhe. Delta x. Und um das ganze Volumen zu berechnen, müssen wir alle diese kleinere Zylinder addieren. Addition schreibt man in, in Mathematik durch dieses Symbol. Ja? Wenn wir jetzt äh, die Strecke in n Teilen geteilt haben, von 1 bis n, wenn wir n Volumen haben, ja, und diese Teilvolumen müssen wir addieren. Und jedes Mal ist die Höhe Delta X, weil wir die, äh, das so geteilt haben. halt. Ja? Und das Delta x aber wird immer kleiner. Das bedeutet vor diese Grenze, wenn das Delta x kleiner wird, da schreiben wir Differential von x und dann schreiben wir nicht mehr die Summe, sondern Integral. Das ist ja was Integral bedeutet. Das ist, äh, das kommt das Symbol hier eigentlich kommt aus das S Summe ja sollte eine Summe, allerdings vor Delta X das gegen Null ist. Und das bedeutet, das Volumen wird das Integral von dieser Funktion sein. Und in unserem Beispiel ist das, die Funktion ist Cos, also das, muss, das ist der Radius des Kreises in jedem Delta X, ja, von jedem im Zylinder Das wird zum Quadrat sein. Und wenn man das jetzt hier mit irgendeinem System berechnet, dann braucht man ja es ist nicht so leicht ist das Integral zu berechnen, ja, da braucht man in der Regel ein System. Äh, wenn man das macht, halt, dann bekommt man das Ergebnis. Und so war es. So kann man die, das Volumen eines Körpers entsteht, berechnen. Entsprechend kann man das auch für die y-Achse äh, machen. Da muss man eigentlich die Umkehrfunktion der gegebenen Funktion benutzen und sonst ist der Prozess mehr oder weniger der gleiche. Danke sehr.